So, das ist ähm, Super Mario, hatten wir früher auch schon einmal, da war es tatsächlich ein Mario, und Mario Walter. Jetzt haben wir einen, naja geht, das ist der Super Michi, geht vielleicht auch. Ähm, ganz, ganz interessant fand ich jetzt aber auch ähm, jenes Bärtchen, was man ihm angeklebt hat ähm, und was so ein bisschen nach unten gerutscht ist. Und wenn man den Mund schließt, dann hat man auch das Glück, dass nicht diese einzelnen Härchen dann in den Mund kommen. Also schön durch die Nase jetzt atmen und ähm, dabei hochkonzentriert mit Captain Sparrow die sportlichen Aktivitäten in Angriff nehmen. Hier in Stuttgart ist das eigentlich immer sehr, sehr schön kombiniert, weil ähm, eine Prüfung, Zeitspringprüfung ähm, eben über 1,40 Meter und das ist sportlicher Anspruch kombiniert. Eben, mit ebenfalls auch humoreskem Anspruch und ähm, das gelingt den Aktiven eigentlich immer sehr, sehr gut. Und wenn diesem Aktiven jetzt diese letzte Linie noch mal ideals gelingt, dann ist er Super Mario. Keiner reitet schneller als er. Mal wieder unter Beweis gestellt. 54,31 Sekunden. War schneller in der Grundzeit als Hansi-Dreher. Das ist auf Jetzt eher